Yo, hi, und willkommen mein Name ist Aniro LP und ich bin Metal Mario Master also wir begrüßen euch zurück zu Resident Evil Ja, ähm. yeah. im letzten Part haben wir ein Öl, eine Öl eine Ölraffinerie in die Luft gesprengt ja, zusammen mit ketten leuten und so nehmen ja. bloß nicht daran <lacht> wir sind immer noch Ir Irving auf den Fersen und ich glaube dass jetzt glaube ich der Part kommt wo wir ihn kriegen Erstmal machen wir noch eine lustige Bootsfahrt mit Josh. Bootsfahrt. haben <lacht> <lacht> Hallo mhm. ich, ich bin nicht ja ah, wir ah, Ich <lacht> ja kevin. Ich hab schon kevin. tot kevin. Ich ja dich kevin. Ich hab Ja, ja. er ist vielleicht doch mal ein erste Hilfe spray holen sollen. Naja. Hätte ich vielleicht machen sollen. Irgendwie treffe ich die Dinger nicht. Ähm, hallo. Warum treffe ich die nicht? I don't know. So, habe ich die getroffen. Ja, keine Sorge. Ja, wir machen das schon. Wir sind ja nur halb tot und so. Und ja. Spray so wäre jetzt nicht schlecht. Nein. Hey, geil. Warte mal, Moment. Oh. Yeah. Oh. <lacht> Moment. Oh, sehr gut. Ein bisschen habe hab ich zum Glück noch übrig gehabt. Aber nicht viel. Das maschinengewehr -Motion. maschinengewehr ja, Maschinengewehr gemacht so. Maschine weggemacht. nimmst mit Ich habe im Moment keine Sniper dabei. Was er weg? Geht eigentlich ist doch ah. <lacht> <Bist du lacht> wahnsinnig. Was ist noch weiter? What, What are you insane? Ja, ja. Ja. Ich Ja. Let's get back to the boat. Auf Nein. nicht. hat denn denn gerade gemacht? Weiß ich? auch. Oh. Hey, warte. Mal. Hier. Seh ich noch mal hier aus. Die Unterseite davon jedenfalls. Aha. Ooh, nice. War voll geglitscht irgendwie. Ja, man hätte mal von der anderen Seite schießen müssen. Hm. So, Boot. Ja. Boot. Boot, die bote die Boot, -bo Boot, Boot. Spar, Josh! Haben wir da hinten die Dinger kaputt gemacht? Oh. Ich glaube, du hast dich geduckt. Ja. Oh. oh! Gucken! Ich hab kaum noch Pistolenmunition. Nee. Nee, noch? Ich glaube, die Luft geflogen, neben den. Ja. So, ich bin mir aber ziemlich sicher, hier gibt es irgendwo eine MG. No. No. Na, nimm du die MG, ich hab ja eine. Dann benutzt du jetzt eine MG. Ja noch mehr munition mit schleppen. Ja. Lecker, dann hast du zumindest mal mehr Munition, die du auch nutzen kannst. war oh, noch ein Kraut, warte ich. Zwei Kräuter. Warte, ich glaube ich habe glaub, ich habe hab noch ein rotes Kraut gesehen. Okay, oh, sehr gut. Aber oh, warte moment, oh, scheiße, die die wollte ich doch gar nicht. Oh, Fall. oh da ist ein MG! Ah. Ah. <lacht> ich glaube wir haben zu spät gesehen. Ja. <lacht> sie sind tot, sie sind sowas von tot. Alter, okay. warte mal. So, erstmal kaufen. Erste Hilfe. Spray ich, nehme eins mit. Was oh, war voll. Oh, nehme ich an. Ey. Warte mal. Ugh. Ich bin fertig, ich bin auch fertig. Wie red ich so? Warte, Moment. Ach, hier sind wir go. Ja, so, bitte sehr. Get down. Gucken, gucken, gucken. gucken. Pipe. Get down. Oh. Ja, ich ich den Dynamit gerade außer Luft abgeschossen. Alle Dinger ja ablegen. Ja. Da ist ist der Kopf, ich sehe ihn. Ah! What the fuck? Oh, da war, ah rechts ist ein rotes Kraut. Echt ein rotes Kraut und das ein grünes Kraut. Ah, mal Na, God damn it! Warte mal, wo ist er denn gerade ab? Warte, warte ich, ich, erst mal, warte mal, ich mal, äh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte du... mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. da mal, warte mal, warte mal, mal. Warte mal, Ah, wir können gegen die Wand hier, genau. Ich glaube, wir sollen das erstmal machen. Hier auf das linke, du auf das rechte. Bist du die? Ja. Bleh. Ich habe ihn getroffen. Okay. Dann kann man jetzt hier laufen, oder? Ich denke mal schon. Warte, ich wollte das rote Kraut auf der anderen Seite. Ja, dass ich nicht kennen. bin, nicht in der Nähe. Gib mir Mühe. Also, der Medic kommt. Medic, hm. Medic, HELP! Hey. Nein, das wollte ich doch gar nicht! Nee, Warte, nee. bleib hier! Oh, der hat gegen den Zaun geschossen. Ich glaube, die Hebel machen das Tor auf, aber lass erstmal hier alles gucken. Ja, oh. erstmal alles, alles untersuchen, was sich nett und nadelfest ist. Na, oh, sich Moment. Da sind kleine explosive Fästchen. Ja. Warte. So. Das ist eine, das, das maschinengewehr Dann ich mal die Waffe. Die ich nicht brauche. Hm. Ich glaube, wüsste wo die war Ist irgendwo da auf der anderen Seite. Ich hab Magnum Money für dich und Magnum Money. Ah, ups, das bist du Entschuldigung. Aua! Au hey. Hier ist die! Oh, aber nur! Da haben nur Ach da ist noch einer. Das da ist da ist da ist noch ein koffer Das ist der Spray. Spray! Mit! Oh. Ne, ne, schrot Schrot hat das. Nimm nimm's mit. Okay. Ich hab ja eins. Krieg ich da auch. hat immer noch MG-Munition. Die kannst du ja auch, ne? Ja. Oh, du hast eine M3. Das ist eigentlich eine sehr sch starke Schrotflinte. Ja, okay ich habe weil ich habe schon die verbesserte mg <lacht> Ich glaube wir haben uns jetzt ordentlich umgesehen ich glaube gegner sind hier keine mehr ja, da oben müssen wir auch noch hin oben Wie kommen wir denn da, Weiß ich. Ach, da. Ah, ah, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ein Kauf. Und Gold. Warte mal hier noch. Mhm. Ah, ich komme nicht weiter. Jetzt holen wir mal jetzt Juhu! Und schwag. Noch Platz für die Pistolenmunition. Warum nicht? wir Warte, wir können wir tauschen. Oh, gar nicht. Ja, das bringt aber. Oh, doch, warte, genau. Bringt wohl was. Ich habe ja die Magnum. Okay. Und nämlich hier die Pistolenmunition noch mitnehmen. So. Okay, du bist den Schalter Na, links und ich nehme den rechts. Weil ich hier wieder runterkomme. Ich weiß nicht, wie es Wie komme ich denn hier runter? Das ist Na, ja, jetzt, jetzt bin ich auch unten. So, ich, ich stehe am Hebel. Ah, was meine Hand da? Ah, müssen sie so gleichzeitig drücken. So! So! Ja. Jetzt nichts, sie weg hier. Ja. ja. bevor sonst noch irgendwas schief gehen kann. Oh, und da kommt schon ein Gegner. Hey, warte mal. Ah, uh. Oh, ich weiß genau, was du vorhast. hast. <lacht> so, wer ist denn? Jetzt? Oh, fliegender Gegner. Du bist tot und du bist tot und das andere, wie soll den erwischen? Der ist dahinter. Du bist tot! Den kriege ich nicht. Steckt da vorhin hinter der Wand, den kriege ich nicht. Doch, da. Ja. Nein, oh nein! No. Da kommen auch wieder welche. Da kommen wir mal wieder. Oder? Ah. Nee, jetzt kommen keine mehr. Na ah. ja, gut, dann gehen wir ab. alles erledigen, bevor wir gehen, ne? Ja. So viel Zeit muss sein. Oh, da kommen immer noch Gegner. Das gibt's nicht, ey. Ich yeah, aus. Okay. Ich glaube okay. oh, das Boot. schon George, war Okay. Let's go this Irving. Oh, war kürzer, als ich gedacht hätte Yeah. Hmm. Oh shit! Oh, That ship. Hold on. Ready. What are you going to do about them? You just want to. Ich bin Ja. Oh, ja. Nein, das sind meine ja. Grafikeinstellungen. Hm. Das kann da passiert wenn man Steroide nimmt. You could ever to das ist ein Octopus-Monster. Ja. mein Boss kann. Oh, das ist beides falsch. We'll so. Sollen ja. wir hier einige Massenvernichtungswaffen. Ja. Oh. Ja, wir haben hier genügend Massenvernichtungswaffen! Vernichtungswaffen. Oh Klar. Wir können damit fertig so. Aber In die Oh, klar, das Hey, wie geht. Einer? Bist jetzt? Oh fuck, da ist er! Oh. Oh, ist ein ah. oh, von uns. <lacht> ich du jetzt. Ja, Glaubst du nur, weil du jetzt unglaublich gut aussehend aussiehst, machen wir dich das nicht fertig. So ja. ja der, der hält sich wohl, wohl für den Gott, ne? Weil er so unaufstellig un, aus ist. Er sieht einfach umwerfend aus. Aber trotzdem, er kann es nicht mit uns aufnehmen. Oh, oh, oh. Ein schöner Traf... Oh, oh. oh. Hilfe! Hilfe Hilf oh, Danke! Wo ist er denn jetzt? Ach da ist er! Ja! Rechts, links! Äh, ja, Re äh, rechts, links eine fallen lassen... Piu! Ich habe ihn getroffen! Wie habe ich das denn gemacht? Mhm. Wo ist er? da uh ist -oh. oh. eine blöde idee dein, dein körper ja. zeigen ah! oh die tasten kommen die nicht ich nicht konnte ja ich musste zum glück nur eine taste drücken Mal den Tag und au, au, au, au. Oh ich hab kaputt. So, da habe ich... Hab die andere. Ah. <lacht> er ja! Ja! 好進府 sagen wir, wo die auftauchen. Ja und ja, und ich glaube in uh, Revelations kam sie wieder vor. How do you know about me? All <lacht> Lass ich langsam leiden. Ach oh Mann, ich wollte wollt ihm gerade eine Kugel durch den Kopf jagen. Limitless, better bastard. We keep going. Ja. Yeah. Ey, Kapitel abgeschlossen. 3-3. Ist... Yes. <lacht> Ricardo <lacht> Irving war Spanier, ich habe es gewusst. Oh, Weiter. Ja. ja. Aber erstmal wieder ein Schnittball. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich ja. könnte mir jetzt auch eine M3 holen, aber nein. Könnte der ja meine ja. eben, wenn das geht. Äh, ne, brauchst nicht, ich kann, mir, ich kann mir irgendwann eine holen, aber... Wie das Ganze weitergeht und was uns noch, was uns noch auf den in diesem Albtraum erwartet, das sehen wir im nächsten Part von Resident Evil 5. Oh, oh. Oh.